Das ist der Schwarzwildlocker, einfach zu bedienen, nur reinblasen. Wichtig ist, dass man die Sau imitiert. Die hat den Wurf am Boden, äh, bricht und grunzt dabei. Und dann tut man etwas den Schall dämmen, indem man die Hand nur anlegt. Das sollte sich dann so anhören und so sollten sie es machen, nach unten immer halten. Man kann auch den Angstschrei damit machen, aber da warne ich vor. Nur im Notfall, wenn, man, wenn sie im Getreide sind, machen Schaden und man kann nicht schießen. Oder auf einer Drückjagd, wenn man sie aus dem Mais nicht rauskriegt oder aus einer Schonung, dann bläst man Feste hinein, die Stimme überschlägt sich und drückt etwas hier auf den Schlauch und das hört sich dann so an. Dann sind sie weg und kommen auch so schnell nicht wieder. Also beschränken sie sich auf. Vor allen Dingen im März, wenn die meisten Frischlinge zu Überläufer geworden sind, die wissen nicht wohin und die wollen Anschluss suchen, die kommen dann schnell. Außerdem kann man ihn zur Dammwildbrunft benutzen. Den Brunfschrei des Dammhirschs kann man nachahmen, indem man jetzt die Hand öffnet. Jetzt man hält sie geschlossen und öffnet. Übrigens, wenn die Brunft vorbei ist, das Karlwild reagiert immer noch drauf.